Schau an, schau an. Marcus Boone, der verlorene Sohn und so weiter. Hey, Mr. Alpert, danke für dieses Treffen. Das war ja wohl das Mindeste. Und du bist sicher Nick. Boomer sagt, hier gibt's einen Apparat, der jedes Kombinationsschloss knacken kann. <lacht> Aber sicher doch, Nick. Hab nur noch ein wenig Geduld. Nick! Mendoza, stimmt's? Oh, sieh an, sie an. Und schon wird's ernst. Mein Dad überwacht meine Anrufe. Ja, etliche Leute wollen mit dir sprechen, Mendoza. Zum Beispiel dieser Typ aus L.A., Stoddard. Sagt, er zahlt 250.000 für dich. Lebend. Er ist gerade unterwegs hierher. Sorry, Marcus. Jungs, warum bringen wir nicht Mr. Mendoza und Marcus rüber in die Präsidenten-Suite? Hey, du hast gesagt, nur Nick! Well, Marcus ist hier nicht willkommen. Das war ja nie. Oh, Baby, es tut mir so leid. Holt sie von diesem Arschloch weg, bevor ich kotze. Und Marcus, um eins klarzustellen, Hautfarbe spielt keine Rolle. Meine Abneigung ist rein persönlicher Natur. Ja.